Hallo, in diesem Video geht es um barrierefreies Design von Webseiten und wie man auf Webseiten Farben einsetzen sollte. Das Video ist Teil der Reihe Digitale Barrierefreiheit von Anfang an. Ungefähr 8% der Männer und 0,4% der Frauen haben irgendeine Form von Farbversichtigkeit. Es gibt mehrere Typen von Farbversichtigkeit aber die häufigste Folge ist, dass man die Farben Rot und Grün schlecht unterscheiden kann. Neben dieser Rot-Grün Sehschwäche gibt es auch eine Blau-Gelb Sehschwäche, die weniger oft vorkommt. Eine vollständige Farbenblindheit kommt allerdings sehr selten vor und betrifft vermutlich nur eine von 10.000 Personen. Blinde Personen sehen natürlich auch keine Farben. Außer sie haben noch einen kleinen Sehrest, bei dem Sie noch etwas wahrnehmen können. Formulare auf Webseiten haben oft Pflichtfelder und in vielen Formularen sind solche Felder nur mit Rot gekennzeichnet. Für Personen mit einer Rot-Grün-Sehschwäche und Blinde stellt dies eine Barriere dar. Pflichtfelder sollten deswegen auch einen textuellen Hinweis im Label haben, zum Beispiel ein Sternchen, wie auf diese Folie oder sogar den Text Pflichtfeld. Diagramme benutzen auch Farben, zum Beispiel im Säulendiagramm auf dieser Folie, wo mehrere Kategorien nebeneinander abgebildet werden. Bei solchen Diagrammen muss man die Farben in der Legende mit denen in den Säulen vergleichen, um herauszufinden, welche Säule welche Kategorie darstellt. Für Personen mit farbversichtigkeit kann dies schwierig sein, Deswegen sollte man die Säulen zusätzlich auch noch mit einer Schraffur oder einer Muster versehen, so jede Säule nicht nur eine unterschiedliche Farbe, sondern auch noch eine unterschiedliche Schraffur hat. Der Kontrast zwischen Text und Hintergrund sollte für normale Texte 4,5 zu 1 betragen. Bei einer Textgröße von 18 Punkten und in einigen anderen Fällen reicht ein Kontrastverhältnis von 3 zu 1 aus. Es lohnt sich meistens, den Kontrast zwischen Text und Hintergrund mit einem Tool zu überprüfen. Es gibt mehrere Tools, die man dafür verwenden kann. Wenn man die hexadecimaler Farbwerte schon hat, kann man sie einfach in Tools wie contrastratio.com oder den Kontrastfeiner von Tanaguru eingeben. Wenn man auf dem Desktop eine Farbe auswählen will, dann kann man den partielle Group Color Contrast Analyse benutzen. Dieses Tool zeigt nicht nur, ob das Kontrastverhältnis den Urkalk-Richtlinien entspricht, sondern simuliert auch, wie der Kontrast für die drei Typen von Fahrversichtigkeit aussehen könnte. Dieses Video wurde unter der Creative Commons 4.0 bei Attribution Lizenz veröffentlicht.